Hallo, herzlich willkommen im Löwenzahn-Fanclub. Ja, schon lange nichts mehr von uns gehört. Aber so ist das manchmal. Ja, wir basteln ja noch an unserer neuen Webseite. Und äh, deswegen gibt es da noch nicht so viele neue News. Diesmal auf diesem Wege. Es gibt ein neues Gewinnspiel. Und zwar, ihr könnt noch Löwenzahn-Klassik-Tassen gewinnen. Zwei Stück habe ich zum Verlosen. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Zeichnet uns einen Paar Schulke. Schickt uns den per E-Mail, per Facebook-Nachricht oder per Post. Und unter allen Einsendern, Einsendungen, so ist natürlich besser. <lacht> unter allen Einsendungen verlosen wir zwei Löwenzahntassen. Ne? Das sind die Mehlklassen. Kennt man ja. Und, äh, Ansonsten gibt es noch äh, eine Löwenzahn Premiere, jetzt am 27.05. Ähm, Fallschirm heißt die Folge und äh, schaltet ein. Es ist eine Premiere vom letzten Jahr. Derzeit werden ja neue Folgen gedreht. Die sehen wir dann wieder im Oktober und ich werde versuchen, auch wieder einen Setbesuch zu machen, um euch davon mal zu berichten. Also, das war es erstmal von mir. Denkt dran, Löwenzahn-Fanclub-Gewinnspiel, ähm, zwei Löwenzahn-Tassen mit dem lieben Peter drauf. Gibt es zu gewinnen? Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach, zeichnet uns ein paar Schulke. Oder klebt ihn, oder bastelt ihn, oder man weiß es nicht. <lacht> ich freue mich auf eure Kunstwerke und alle Kunstwerke, egal ob ihr gewonnen habt oder nicht, alle Kunstwerke werden ähm, Helmut Kraus persönlich übergeben. Okay? Gut. Und am 27.05. auf ZDF TV einschalten, Premiere von Löwenzahn Folge Fallschirm und die Löwenzahn Classics starten wieder mit Peter Lustig. Genau. Also einschalten und ich drehe jetzt noch eine Runde. Bis dann.